Hallo, ich zeige dir heute, wie kannst du jetzt ein Ticket für Nahverkehr in Berlin kaufen, auf dem Automaten. Also äh, jetzt kannst du sehen, viele Automaten in, in Berlin, weil viele Leute sind nach von sind nicht sehr, äh, sehr gepflegt. Aber hoffentlich wird es äh, für dich ganz hilfreich sein. Zuerst äh, kannst du sehen, dass in der äh, Spalte ganz in der Mitte äh, sehen wir A, B, Berlin BC und ABC. Ähm, A, B und C-Zonen, also Berlin ist verteilt in ABC-Zone. In A-Zone sind normalerweise alle möglichen Sehenswürdigkeiten, aber das ist ganz, ganz selten, eine Unterkunft dort zu, ähm, zu finden. B-Zone ist fast alle, was du brauchst, fast alle Bezirke, äh, wo du deine Unterkunft wahrscheinlich ähm, haben kannst. Aber beachten, dass ABC-Zone des äh, Flughafen Berlin ist in der dritten, also in C-Zone. Ähm, genau, also wählen wir AB1, wenn du in Berlin für ein paar Tage äh, bist oder äh, hier wohnst. Das ist, was du am häufigsten brauchst. Du kannst es sehen, Einzelfahrausweis Regeltarif den Preis, dann 24 Stunden. Du wirst den Preis sehen, ähm, beachten. Einzelfahrausweis äh, gilt nur in einer Richtung, also zum Beispiel von der C-Sonne zu A-Sonne. Für äh, von A bis C musst du eine andere kaufen. Also dann Regeltarif, Einzelfahrausweis mit dem Fahren, das ist eine äh, andere, anderen Preis. Mit Kleingruppen, in Gruppen sind die Karten immer günstiger. Ermäßigungstarif. Ähm, 24 Stunden Ermäßigung, äh, also das ist für Schüler und äh, Rentner. Und ähm, ja, das sind kleine Unterschiede. Und dann können wir einfach bezahlen drücken, aber beachten, wir können mit Münzen von 15 bis zu 2 Euro zahlen auf dem Automaten äh, und mit Noten ab 5 nur bis 20. Ähm, außerdem müssen wir mit der Kreditkarte oder Girocard oder Pay äh, oder Maestrocard zahlen, aber das geht auch ganz, ganz einfach. Und äh, jetzt zeige ich dir, wie kannst du das Ticket für Flughafen Berlin kaufen. Also ähm, du kannst eine eigene Option auswählen für. Uh, Airport BER oder äh, Berlin ähm, Flughafen. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Über Berlin BC, das bedeutet ohne äh, Fahrt über Berliner Innenstadt. Als ich gesagt habe, alle möglichen äh, Sehenswürdigkeiten sind in, in der A-Zone. Oder über Berlin ABC. Dann hast du ähm, alles. Also, das ist, finde ich, bessere Option für 3,80 Euro, also 30 Cent mehr. Uh, du kannst sieben Tage wählen oder 24 Stunden. Also sieben, sieben Tage ist natürlich uh, ein bisschen teurer, aber uh, schon ist es besser, als jeden Tag uh, 24 Stunden Karte zu kaufen. Dann schauen wir Tickets für Touristen. Du hast sechs Optionen: Welcome Card, Easy City Pass Berlin, Joy Card, City2 Card. Quer City Pass Berlin und Berlin Card. Also du musst ähm, einfach alles einfach durch, durchlesen und äh, passendes Angebot für dich auswählen. Und noch schauen wir Kurzstrecke. Das ist nur bis zum drei Stationen, also nicht mehr als drei Stationen fahren. Und du kannst diese, diese Karte ähm, gerne nutzen. Hoffentlich war das für dich hilfreich und wir sehen uns in Berlin. Bis nächstes Mal.